Ja, herzlich willkommen zu diesem dritten kleinen thematischen Video hier in der Reihe Digitale Lehre. Ich würde mich heute gerne einem weiteren Inputformat zuwenden, nämlich dem Audio-Input äh, und seiner Bedeutung für die ähm, Aktivierung von Studierenden in der digitalen oder hybriden Lehre. Der Hintergrund ist der, dass ich in, der letzten, in den letzten beiden Videos über Input-Videos gesprochen habe und vielleicht einmal ganz kurz dahin blende, Nämlich um zu zeigen, dass mit Input-Videos Folgendes möglich ist, dass man Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen auslagert und den äh, Veranstaltungen vorsetzt. Jetzt ist die Frage natürlich aber, wie gehe ich denn mit zum Beispiel in den Einführungsvorlesungen oder Einführungskursen mit dem Bereich um, den ich beschrieben habe, mit der Frage, wie man Studierende aktiviert, wie man aktuelle Aufgaben äh, zur Verfügung stellt oder wie man äh, bestimmte Fragen und Diskussionen anregt, die je an aktuellen Beispielen sich orientieren. Dafür sollte der Aufwand natürlich sehr viel kleiner sein als für die Entwicklung von Präsenzformaten und dafür sind Audioformate ideal geeignet. Audioformate meine ich hier genuin produzierte MP3s, zum Beispiel mit dem Tool Outer City. Wie immer verlinke ich entweder weitere Tutorials zu diesem Tool oder ähm, den Link zu diesem Tool direkt selbst in äh, der Beschreibung des Videos. Und ich würde Ihnen ganz gern zeigen, wie Sie das an einer typischen Vorlesungssequenz in der hybriden oder digitalen Lehre einsetzen können. Nicht empfehlen kann ich vertonte PowerPoint-Präsentationen. Ich weiß, das ist beliebt und weil es einfach ist, aber Sie können mit vertonten PowerPoint-Präsentationen tatsächlich sehr, sehr wenig nur ähm, erreichen, denn die dort äh, hinterlegten Audios können Sie nicht extrahieren und in andere Kontexte einspeisen, was es sehr schade ist, denn dieser vorproduzierte Inhalt ist dann an die powerpoint präsentation gebunden. Also, Input-Videos zur Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen oder äh, zur Wissensvermittlung und zur Auslagerung von Wissen aus den Präsenzphasen und die Audio-Inputs zur Aktivierung und Motivation für die Präsenzphase. Ganz kurz blende ich um auf ähm, einen anderen Screen, um Ihnen das zu illustrieren. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Rekapitulation: Wir hatten die Inputphase, äh, die wir zum Beispiel mit 45 Minuten maximal 45 Minuten äh, Video realisieren. Ähm, dann haben wir idealerweise einen Einführungskurs äh, in Präsenzphase. Präsenz oder im Zweifelsfall, wenn das nicht möglich sein kann, in der sogenannten Matrix. Und dann ging es hier um diese, diesen Transfer, nämlich erstmal ähm, Wissenstransfer und Aktivierung. Und für diese Aktivierung ähm, hatte ich äh, aktuelle Beispiele, aktuelle Beispiele äh, und vor allen Dingen dann die äh, neben den aktuellen Beispielen die Diskussion von und auch Fragen, die eine Diskussion zur Vorstrukturierung von Diskussionen. Und genau für diesen Punkt, also das heißt, den ähm, Transfer von, oder für diese Aktivierung, äh, die in ähm, eine Präsenzphase vorbereiten soll, ähm, sind idealerweise geeignet Audioformate. Ja? Also, das heißt, Audioformate, Audio Input äh, für diese Aktivierungsphase. Und diesen Audio Input realisieren Sie am besten mit einem äh, äh, herkömmlichen Tool, also einer Audioaufnahme zum Beispiel in Outer City. Und, und können dieses äh, MP3, das Sie dann hier produzieren, Entweder äh, per Mail oder äh, in einem CMS, also dem Web-CMS der TU Dresden zum Beispiel, via Opal, ebenfalls TU Dresden, oder einfach via Track and Drop in der Matrix platzieren, sodass Sie hier mit sehr wenig Aufwand eine Brücke bauen zu den ähm, Einführungskursen Ihres Seminars, wenn Sie sehr standardisierte und vor allen Dingen festgelegte äh, Input-Videos ähm, haben, die tatsächlich nur Wissen präsentieren. Ähm, diese Möglichkeit, diese Brücke zu schlagen, ähm, ist auch eine sehr ähm, sinnvolle, denn Sie wechseln damit das Medium. Also Das heißt, Sie wechseln von einer Medienpräsentation mit Video über eine Aktivierung äh, via Audio und damit erreichen Sie die Studierenden sehr einfach und sehr schnell. Und zwar nicht nur auf ähm, den gängigen Wegen, sondern Audiofiles lassen sich auch sehr schnell äh, mit mobilen Devices teilen und weitergeben. Das ist ein, ebenfalls ein großer Vorteil. Ich kann also Ihnen nur empfehlen, Audioformate einzusetzen, um Studierende in dieser Phase zu aktivieren. Es ist ein asynchrones Format, ähm, denn auch diese Aufgaben, aktuellen Beispielanalysen und die äh, Fragen zur Vorstrukturierung von Diskussionen ähm, können Sie natürlich vorproduzieren und Sie können diesen Audio-Input freilich auch noch durch, ein, äh, eine einfache Aufgabenstellung, ähm, durch eine einfache Aufgabenstellung stützen, indem Sie zum Beispiel ein Arbeitsblatt mit dazugeben oder das digitale Zitat. Also das heißt, wir haben hier nicht nur einen Audio-Input, sondern möglicherweise auch noch ein PDF im Hintergrund, das Sie nur noch auskommentieren und hier die Aufgaben zum Beispiel nochmal erläutern. Auch dieses können Sie teilen per E-Mail, per WebCMS, per Opal und in der Matrix, ohne ein separates Video aufnehmen zu müssen, wenn Ihre Dateien... Im Moment zumindest in der Matrix 10 Megabyte nicht überschreiten. Zu diesen kleineren Formen kann ich nur ermuntern, sie funktionieren wunderbar und ergänzen das Portfolio, um wieder auf die Präsentation zurückzuschalten. Ergänzen das Portfolio in einer besonderen Art und Weise und sie haben dann ein relativ feststehendes input -Video mit den Wissensinhalten, die sie transferieren wollen. Den Audio-Input zum Beispiel auch gestützt mit einer pdf ähm, nutzen Sie zur Aktivierung und dann haben Sie in der Präsenzphase die Gelegenheit, miteinander das Material zu bearbeiten und zu diskutieren. Ich hoffe, dass auch dieses Angebot und diese Möglichkeit, die Brücke zu schlagen, ähm, Ihnen hilft bei der Vorbereitung eines hybriden Formates oder eines rein digitalen Formates. Das wird man sehen und würde mich freuen, wenn Sie dann äh, zur nächsten Folge wieder einschalten. Da wird es vor allen Dingen darum gehen, wie man mit Studierenden in der Präsenzphase oder auch in einem digitalen Seminarraum interagieren kann, um zum Beispiel Inhalte abzustimmen, Ad-Hoc-Umfragen durchzuführen und so weiter und so fort. Und der letzte Teil wird dann sein, dass ich Ihnen eine Reihe von kollaborativen Tools vorstelle, mit denen Sie im Seminar in der Präsenzphase arbeiten können. Das soll es für heute gewesen sein und ähm, ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und freue mich, wenn Sie die Anregungen kommentieren und Fragen dazu stellen.